Gleich neben der katholischen Kirche von Skovlica befindet sich ein Mütterhaus des slowenischen Caritas-Verbandes. Lidia Jerebic war vom ersten Tag an Leiterin und gute Seele der Einrichtung. Das hier ist das erste mutter kindhaus in Slowenien. Und dieses Jahr ist es mittlerweile schon seit 27 Jahren geöffnet. Durch dieses Mutter-Kind-Haus und später noch durch das in Jubiliana, das wir später eröffnet haben, sind schon mehr als 700 Frauen mit ihren Kindern gegangen. <lacht> mir gibt das, wie soll ich sagen, es erfüllt mich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu arbeiten. Wir nehmen hier schwangere Frauen auf. Dann nehmen wir Mütter mit Kindern auf. Und in letzter Zeit nehmen wir auch Frauen ohne Kinder auf, die älter als 40 oder 50 Jahre sind und sich in einer sozialen Notlage befinden. Hier finden sie alle einen guten Platz für sich. Ich habe zuerst vier Tage lang in meinem Auto verbracht. Und dann bin ich zum Sozialamt gegangen. Die haben mich sofort hierher geschickt und ich wurde dann auch sofort hier aufgenommen. Jetzt wünsche ich mir erstmal, dass sich mein Gesundheitszustand stabilisiert, weil ich ziemlich viele Beschwerden habe. Und ich bemühe mich auch, eine Arbeitsunfähigkeitsrente zu bekommen. Das wär's fürs Erste. Ich finde es schön, dass wir die Frauen begleiten können. Wenn sie zum Beispiel mit ihrem Kind hier ankommen und ganz verzweifelt sind, am Boden zerstört. Und dann zu sehen, wie sie sich langsam wieder aufrichten. Das Wichtigste ist, dass wir ihnen Hoffnung geben. Ich sage dann manchmal, schau, jeder hat doch irgendwie einen Schutzengel. Und genauso hast auch du einen. Und da hast ihn jetzt hier gefunden. Ich sehe bei meiner Arbeit Gottes Vorsehung am Werk. Ich habe auch sehr die Arbeit von Mutter Teresa bewundert. Ich habe sie zweimal persönlich getroffen und ihr auch die Hand gegeben. Sie hat mich sogar umarmt und so. Auch ich habe diese Gabe, dass für mich das Leben gerade dann erfüllt ist, wenn man für andere da sein kann. Und noch lieber wäre mir, wenn man ganz umsonst arbeiten könnte. Das fände ich erlösend.